Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagnon und Andrea meyer Heute machen wir die erste Herbstwanderung im Tessin. Wir sind im Valle unser Noni, wo man nicht so kennt, und laufen auf der Pilone ufe. <Musik> Es ist ziemlich Mhm, mm, Ja, man muss auch schwindelfrei sein. Oder einfach nicht runtersehen. Oh <lacht> uh, ja. Und zeige dir mal die Aussicht Das Balle und Cernone ist wild, romantisch und genau richtig für Herbstwanderung. Die Farben zeigen sich bereits schon ein bisschen den Orange- und Ockertönen. Die Landschaft kommt dann wie gemalt vor. Kein Wunder haben hier auch Künstler wie Max Bill oder Jean Arp ihre Inspiration gefunden. Erster Höhepunkt ist der Bergsee Laghetto di Salei». Hey, here we are both from before. Wir haben heute aber noch ein Gipfelziel: der Pilone. Die Wägel sind an und für sich nicht anstrengend, aber schmal. Und es braucht ein bisschen Schwindelfreiheit. Kurz vor dem Ziel wird es und felsig. Der Ausblick da oben ist grandios. Man sieht nicht nur das Unser None- und Vergelletto-Tal, sondern auch das Monte Rosa-Massiv und sogar die Bündner Dolomite. Thomas macht heute auch keinen Halt vor Klettereinsätzen. Ich schon. So, das letzte Stück nimmt Thomas alleine auf sich, weil jetzt kommt nämlich eine Kletterpartie. Ja, vielleicht muss man noch ein kraxeln, das kann sein. Also irgendwie tunkt Mit dem Thomas ist schon ziemlich lange unterwegs. Und er taucht er auch schon wieder auf, unser Gipfelstürmer, der so nebenbei gerade noch schnell seinen Fuss auf italienisches Gebiet gesetzt hat. So, der Gipfelstürmer Thomas sagt uns jetzt, wie es war. Ganz lässig. Ich habe einen ein kurzes Ausflug in Italien gemacht, oben auf dem Pilone. Das ist ja der Grenzberg. Aber man kann es also auch schön gemütlich haben, wenn man sich hier einfach ausruft und sich sagt, äh, ja, die letzten zehn Minuten Kletterinsatz braucht es jetzt nicht unbedingt. es ja, waren gute zehn Minuten. Ich hatte eine Viertelstunde, aber ohne Gepäck. Damit man das gutes Gleichgewicht hat und eben beide Hände kann um zum Einsatz kommen. Genau. Vor einigen Jahrzehnten war die Region auch als Schmugglergebiet bekannt Das kann man sich gut vorstellen. In der wilden Gegend im hintersten Zipfel vom Valle und Sernone findet man wahrscheinlich sehr gute Verstecke. Und dann auch noch sehr schöne. Unsere Wanderung führt uns an den Fluss Isorno. Dort wollen wir ein Bad in der Banni Graveccia. Die liegt ebenfalls auf italienischem Boden und gehört zur Region Piemont. Die kleine Thermalquelle hat im Jahr 1821 das erste Mal ihren Betrieb aufgenommen. Baden kann man aber heute noch im 28 Grad warmen Quellwasser. Walk love for our to honor our We walk. Zum Schluss machen wir noch einen Abstecher in der Müllerei. Sie gehört dem Ilario Garbani, der dort das popcorn Farina Buona herstellt. Ein Kulturgut mit einem Geheim Rezept, das dem Tal gehört. Sogar die Köche in den fünf hotels benutzen mittlerweile das besondere Mal und verwenden es für Teigwaren, Bier, Joghurt, Likör und vieles mehr. Wir dürfen es versuchen in Form von Glasse und finden das einen hervorragender Abschluss von unserer Wanderung. Und Thomas, wie schmeckt es? Genial. Glacier und Bocconinaille. In Zukunft gibt es das in allen Kinosälen. <lacht> Mm.